Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Sandra und ich begleite dich durch den Lernzyklus Umkreis und Inkreis von Vierecken. In diesem Lernzyklus lernst du, welche Vierecke einen Umkreis und welche einen Inkreis haben. Was du bereits wissen solltest, findest du auch hier. Dazu zählen die Eigenschaften von Vierecken, die Konstruktion von Vierecken und die Konstruktion von Umkreis und Inkreis. Wenn du mit einem dieser Themen nicht mehr so vertraut bist, dann stoppe bitte das Video und klicke auf den Link rechts oben. Um nun richtig durchstarten zu können, benötigst du folgende Dinge. Mehrere Blätter Papier, einen Bleistift, ein Geodreieck und einen Zirkel. Bitte bereite alle Dinge vor. Wenn du alles vor dir liegen hast, kann es losgehen. Hast du dir schon einmal überlegt, ob ein Quadrat einen Umkreis oder einen Inkreis hat? Das werden wir nämlich gleich herausfinden. Hier siehst du ein Quadrat mit den Seitenlängen a ist gleich 4 cm. Zeichne dieses Quadrat auf das Blatt und versuche einen Umkreis und einen Inkreis einzuzeichnen. Überlege dabei, wie du den Umkreis und Inkreis bei Dreiecken eingezeichnet hast. Kleiner Tipp, versuche es mit Strecken und Winkelsymmetralen. Stoppe währenddessen das Video. Und, hast du es geschafft? Das war doch ganz einfach. Hier kannst du deine Zeichnung mit meiner vergleichen. Beim Quadrat sind alle vier Seiten gleich lang und stehen im rechten Winkel aufeinander. Ich zeichne die Streckensymmetralen ein und erhalte deren Schnittpunkt. Anschließend zeichne ich den Radius vom Schnittpunkt zu einem Eckpunkt ein. Ich nehme diese Strecke in den Zirkel und zeichne den Umkreis. Für den Inkreis zeichne ich die Winkelsymmetralen ein. Ich zeichne den Radius normal auf die Seite durch den Schnittpunkt ein. Diese Strecke nehme ich in den Zirkel und kann so den Inkreis zeichnen. Du siehst, ja, das Quadrat hat sowohl Umkreis als auch Inkreis. Nun schauen wir weiter zum Rechteck. Ob das hier auch so gut funktioniert? Na ja, wir werden sehen. Zeichne bitte ein Rechteck mit A ist gleich 5 cm und B ist gleich 3 cm und versuche wieder Umkreis und Inkreis einzuzeichnen. Drücke währenddessen wieder auf Pause. Ich bin mir sicher, den Umkreis vom Rechteck einzuzeichnen war kein Problem. Vergleiche wieder deine Konstruktion mit meinem Video. Ich habe ein Rechteck, wobei gegenüberliegende Seiten gleich lang und parallel sind. Danach zeichne ich wieder die Streckensymmetralen und deren Schnittpunkt ein. Ich zeichne den Radius vom Schnittpunkt zu einem Eckpunkt ein, nehme diese Strecke in den Zirkel und zeichne den Umkreis. Du siehst, das Rechteck hat auch einen Umkreis. Den Inkreis einzuzeichnen war wahrscheinlich schon etwas schwieriger. Dazu habe ich die Winkelsymmetralen und einen möglichen Inkreis mittels GeoGebra und dem Schieberegler konstruiert. Wir sehen, dass es keinen Kreis geben kann, der alle vier Seiten des Rechtecks berührt. Somit besitzt das Rechteck keinen Inkreis. Als Zusammenfassung sehen wir, das Quadrat besitzt sowohl Umkreis als auch Inkreis. Das Rechteck besitzt einen Umkreis, aber keinen Inkreis. Nun fragst du dich bestimmt, wie das bei den anderen regelmäßigen Vierecken ausschaut. Genau das werden wir in den nächsten Videos ausprobieren. Bis bald!